Ich lass dich nicht Welcome los, du bist alles für mich Ich lass dich nicht los, es ist perfekt wie es ist